Dafür soll Karl Eierkaufer sorgen. Jürgen Mais, alter Sportfreund aus der Wiener Eierkaufer ist 1966 bei der EM in Budapest Repräsentant. Der kennt Jürgen Hase, der mit dem über 10.000 Meter aus der Wiener der beim nächsten Lauf ummacht, statt anders. Eierkaufer überredet Jürgen May seinem Mannschaftskameraden Hase ein Angebot. Laufen Puma ansetzen. Und das Geld war wohl was Die DDR hat damals mit den puma konkurrenten Adidas einen Exklusivvertrag. Deshalb tragen auch die meisten ostdeutschen Spitzensportler bis zum Ende der DDR, ausschließlich Adidas. Ein sozialistisches Land, das einen Exklusivvertrag mit einer Marke aus dem wurden ja nur der FDP, und R, von Amerika, die zu sagen hatten. Menschen die im besten Sinne. Und der da solchen äh, wirtschaftlichen äh, einem, einen, einen